Hallo oh, oh, und willkommen, mein Name ist Daniel Ruppe und mein Name ist Metal Mario Master. Und wir grüßen zurück zu letzter bei Hiroshis Kraft der World. Hupser. Schluck auf. Ja, Aufgeschlossen. Hm. Ja, wir sind immer noch auf der Jagd nach Kunstwerken. Und jetzt müssen wir einen Kürbis finden auf der Ruckseite. Ja. Ruckseite. Weiter. Genau, das heißt ja nicht Rückseite, das heißt Ruckseite. Ruckseite. Ja. Rockzipfel. Ja. Mach mal weiter. es nicht mit so viel Delay. Ja. Wir beim letzten Mal. Ist, äh, kürbis. Probis, kürbis. Kürbis, Kürbis, Kürbis, Kürbis, Kürbis. Wie riecht denn ein Ei? Wie riecht denn Ei? Oh. Nein. Ja, ja, Wenn werfen wir dich stattdessen? Werfen wir dich Stattdessen... Wollen nicht oben werfen? Wäre doch viel besser. Du meinst X-Selebo. Eigentlich mal oben. <lacht> so. das stimmt, er würde alles kaputt machen. Ich bin unterwegs. Ich habe hm. mich hab getroffen. du bist, bist, bist, bist. mein Ruby ist einfach Oh, nee. oh, oh. So. Oh, oh. Oh. da, da ist er. Ah, <lacht> oh, oh. Und wir haben sogar noch ein Hühnchen gefunden ausgezeichnet zwei Minuten Mann okay halt zwei Minuten ja zwei Minuten Genau an der Hand an der Hand wo können wir es Gib her. Wir machen das nur wegen Bezahlung ja irgendwie schon eine Tulpe der der Rückseite des gerollten Bands mhm. Guck, Seite. Weil die ganzen Kunstwerke sind in diesem Level hier. Ja. Oh, das wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Die Dinger, die sehen irgendwie alle gleich aus. Ja. Neben der Hintergrund seid doch schon solche Dinger. Ja. Aber die sehen aus wie diese Dinger da. Ne? <lacht> oh ja. ja. Hm. Warte mal, wie sieht die nochmal aus? So. Ja. Alles klar. Mit dem Lächeln auch, okay. Mit dem Lächeln. Das sollten wir hinkriegen. Wir <lacht> müssen nach oben hin, oder? Nee, Ne, müssen wir nicht. Ich musste mich nur umgucken. Ich wollte, wollte gucken. Hm, mag es bloß nicht. ich bloß nicht so Einsammeln zu werfen? Ach, oh. Das ist ja also noch nichts. Oder wir haben das schon verpasst. Nein, glaube ich nicht. Okay. War es nicht den Hund. Ja, gut. Ich bin dann auch Ich nicht wirklich Alles Also, wo ein lächeln zeigt ist gut. Alles ich Alles ich ein Ei dagegen Alles möchte es sehen. Dann, So, Nein. Oh Gott, das ist ein Ich sah nicht aus, Papa. Das nee, passt ja auch gar nicht rein. Hm. Na komm. Na komm. Mach schon. Nein, haben wir hier jetzt nicht, oder? Und der Blinker ist auch schon seit drei Kurzen genannt. Irgendjemand hat mal eine Liste von den Top Cartoons -Karto irgendwie gemacht, ja? Ja. Und irgendwie was von schaut mich dabei. Was? Ich irgendwie nicht verstehe, das ist irgendwie die meistzitierte Serie aller Zeiten. Da ist sie. Ja, ich habe äh... Ist das nicht? Nee, ja, ich ja, habe ja. hinten einer gesehen. Da. Oh, da hinten. Ja, genau da. Nein, wir sehen auch anders aus. Da, da, da, da, da, da ist sie. Ich sehe sie. Da. Da! steckt sich hinter die anderen Hat ich... ja. sich hinter den anderen Blumen versteckt, ey? Wie kann sie es wagen? Die macht mich krank. Diese Blume. Verlangte Tulpen! Wie lange hat das gebraucht? Sechs Minuten? Äh, noch Minuten. Äh, Fünf Minuten. Fünf Minuten. Wir sind die Gefallen ausgegangen, die ich euch bitten könnte. Gott sei Dank. Ja. Äh, okay, noch. Hier. Ich die Rückseite. Die haben wir noch nicht gemacht, okay. Also, komm, Ich okay. bin jetzt mal sehr gespannt, wie wir das machen sollen. Ja. Los, los, Yoshi Match. Das ja, ist aber ist eine Jojo-Referenz. Ja, oder einfach ja. Wenn, wenn wir jetzt wieder anfangen, mit dem, mit dem Roboter zu fahren. Ja, okay, warte mal. Jo, tatsächlich. wir sollen einen alle in den Ofen, so, gesagt, für ein Geschenk, sich. Da ist ja. Und. Nein. Komm her. Oh, ist so. ha, haben wir haben kaputt geboxt. Jetzt reitet er da auf den Robot. Oh! Uh. Uh. oh. oh. oh mein dieser Roboter ist tatsächlich eine Jojo-Romberlands. Vielleicht so einfach... Ja, ganz einfach, was du bist. Das heißt Jo-Joke. <lacht> Offiziell, da ist einer... Ein Jojo-Meme oder so, nennt man Jo-Joke. Jo-Joke. ich auch irgendwann mal herausgefunden. <lacht> dieser jojo Boah. Boah, ich habe doch so viel ich weiß wo der jetzt ist da oben ist er okay, doch viel besser wäre da in diesen einen tor wobei mal die töten nicht am ende kriegen ha, erwischt das war ja einfach ja. wie soll man das hier mit schon zeit schafft äh, zeitmäßig schaffen 3 Minuten. Drei Minuten? Soll man denn das nicht schaffen. Das ist eine gute Frage. Also wenn man die ganze Zeit bremst, wahrscheinlich. Ja. Dann geht alles fährt bis dann erst... Ja. Oh, oh. Oh, oh. Uh. Oh, absichtlich. Oh oder Damit waren wir wieder bei den Rosen. Ja. ja. Das war cool. Ja und einfach. Ja. Die Blume. Ah, ich sehe nichts. Ich kann nicht sehen. Warum sind Zähne in mein Gesicht? Warum sind Zähne da? Da weh. Jetzt auch mal alles, ne? Ja. Oh. Blumen! Ich mag Blumen. Huga, alle Grinsebohnen im Loshausland gefunden. Nice Sache! Von. Ähm. Okay, sind doch noch ein bisschen. Ist doch noch ein bisschen was. Wir sollten weitergehen. Ja. Hm, was fehlt uns denn hier noch in der Komponente? Also hier fehlt uns noch die Rückseite. Oh, hier fehlt uns noch eine Blume und zwei Münzen. Ja. Und das Kunstwerk noch. Warte, gucken. Äh, der Antlitzfels. Ein scharfes Auge kann ihn während der Zugfahrt erspähen. Oh, oh Gott! Mach mal leid. Ich finde mal dein Auge. noch die Dinge sehr. Ja. Die letzte Blume. Und die zwei Münzen. Ja, genau. Wenn wir das schaffen, naja, dann kann man, kann man echt sagen, dass, dass wir verdammt gut sind. Irgendwie nicht, wir haben die aber erstmal verpasst, also. Das war das erste Mal, war war für mich blind. Also seit nicht. Ich glaube, ich glaube sogar, ich weiß, wo der Anletzfäl ist. Ich glaube sogar, ich weiß es. Wir wollen ja keine Passagiere. Ja. Sind hier verboten! Ja, das ist wahr! Also, was wollen wir hier nicht? Ich glaube, der kommt jetzt gleich. Pass auf. Hatte ich schon da ist er! Na ja, ja, gut, äh, wir sitzen fort. Ah, ja, Und die zwei dritte. Die die die die Und <lacht> wir haben jetzt die erste. Wird dem Weg schon mit einer abgehen? Wird dem Weg schon wieder einen abgehen und er kann man das Die da Ja, diese Dime. A Dime? Deimschokolade? Ja. ja. habe ich noch nie gesehen, Was soll ich noch machen? Basse, also, oh, ich muss wieder die Brücke da Oh nee. Oh nee, ich will nicht. Nicht, das klingt nach Aber. Warte da. Gehen wir nach rechts wieder warum? Im Winter und sah irgendwie was komisch aus. Das besteht nicht. Das nur, das gar nichts Boah, was das das war. das sah so ein... wichtig aus. Das war, das war noch nur Kaktussen. Ja, eine Kaktusse. Ja. Kaktusse. Seilskakteen, das heißt weil er auch dicht. Ja, das war. Ab. Du meinst du, da mal noch nicht. Ja, doch haben wir. Das ist die zweite Blume. Ich meine ja auf dich. Also, wir schauen Verzug, noch ein Ja. Da hab ich ihn Ja, und was du getroffen hast. Ja, aussehen, wenn Mit dem Ding, wenn er so ein... ist ein super starker Mann. Ja. Oh, Rata. Boom. Also, weißt du, wie die aussehen. Sieht aus wie diese... Poppy heißt normal. Da sind so irgendwie so Schokoriegel. Da gibt's auch, da sind auch irgendwie so Smart drauf und so. Mhm. Ja, die sehen irgendwie genauso aus. Ich krieg bloß Wenn wir jetzt ans Essen denken dann kriege ich auch lassen mal. sein. So, zwei Münzen, eine Blue. Ja. Das wird schon. Ich glaube, hier sollten wir lieber absteigen. Ja. Oh, klar. Was bin Da waren die letzten Schreiben. Was ist die jetzt? Was? Das ist die vierte? Aber wo sind denn die dritte? Dann muss ich zu Hause nochmal nachgucken. Ja. Das gibt doch nicht, ey. Das geht doch so nicht. Haben wir, haben wir überhaupt alle Herzen? Ich meine, ja. Oh mein Gott. Na, ja, komm, wir beenden jetzt das Level einfach noch. Ah, ja, wir haben die zwei Münzen, also. Ja, also kann doch gar nichts passieren. Jum, Jum, Jum, Jum, nom, um, nom. Um, Doch, um, um. war da, wir haben schon verpasst. Kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn die dritte Blume? Keine Ahnung, wir müssen auf Vorzug gewesen sein, nehme ich an. glaube ich nicht. Geschenkt? Also. Wegen der Münzen. So. Naja, ich kann. Ich kann jetzt da suchen Wir sind ja erstmal wegen den Kunstwerken hier Genau. bekommen wir auch schon Blumen. Ja, Blumen. so schön. Ja, ja, was haben wir bitte? Eine Minenwaffenflagge. Was Flagge? Vor der Seite. Vor der Seite. Ja okay, mal. Nee, das ist wieder eine andere anderer. Und sagen, haben wir wieder eine Chance hier bekommen? Ne. Ne. Na. Mhm. Trauriger Tag. <lacht> so traurig. So sim, sim. Hui, flacker. Mein Gott, ich muss dich tragen und dann noch schieben, ey. Ja. <lacht> ist das ist dann wieder viel Arbeitsteilung. <lacht> Wegen der Münzen. Ja, die Eier musst du auch noch tragen, wenn ich die malen trage. Echt ja, mal. Du hältst sie doch. Ja, aber du musst ja mich tragen Kamel. ja da der ja. ja, Wagen. Yeah, ja, yeah. Put, put, put, put, put, put, put. Hier hat schon alles, ne? Ja. Auch Herzen. Auch Herzen. Wir hatten hier ja alles schon. Warte mal. Der Linienwagen mit einer Flagge. Genau, ich weiß, wo er ist. So da, da, da, so, da, also. yes. Schön, da, Schön. Und das seht ihr ja sogar alles hier auf Video. Weil dann Leute irgendwie bei unserem Videos nachgucken, wo man 100%, ja. 100 guckt, ja. man die kriegt. Natürlich nicht. Wieso ja. holen sich dann dafür Packet-Tag aus? Genau. Eine Axt. Axt. Das war bei, bei der Berghütte, aber von der Rückseite sieht man sie besser. Einfach mit einem einwerfen. Der Berghütte? Was für ein Level eigentlich? Da oben? Ja, tatsächlich, da oben. Hm. hm wie, wie viele Minuten haben wir? Wir haben 20. Na gut, machen wir das noch. Machen wir das als letztes Level. Dann können wir nämlich auch gleichzeitig direkt die Hunde mit einsammeln. Genau. Gemauserte Magneten. Das sind gemausert. Und es sind Magneten. Aha. Da sind sie! Oh, we maybe hot team, huh? Yeah. Cool. Oh. Oh. Mm -hmm. Oh. Okay, ist irgendein Hund. Wo ist er? Schon hier oben, oder? Ja. Da oben. Weil ich weiß aber die hoch ran. Muss ich auch nicht. Anders um. weg <lacht> weggeworfen. Hier Hunde. <lacht> <lacht> <lacht> Au! Au! <lacht> Sehr gut. Würdest du bitte? Ja, der war gut. Oh mein Gott, sein Schild kann Hund abwerfen. Nein. 330. Oh, uh, verplatzt. Ah, was soll das? Warte, warte. Sanae. Ich hab gedacht Camping. Ich hab gedacht Campingplatz. Da vielleicht eine Aktion ist. Das ist halt rund. Daumen ist ab. Also, ich Weiß ich Axt, Oh! Der Unter den eigenen Gott. <lacht> Spiel fortsetzen. <lacht> Minuten gemacht Ja, dreieinhalb Minuten. Okay. <lacht> oh. Ich hätte den Mund gehört. Oh, wo ist er? Da ist er! Warte! Da oh. zum? Also, also, glaube ich machen wir nach. Okay. Okay. <lacht> <lacht> so 28 Minuten, äh, Sekunden, oder? Ne? Ja. Nein, können wir da halt, machen. Na gut, okay, machen wir noch ein Level. Machen wir noch ein Kunstwerk. Und wir haben sogar alle Hunde gefunden. Ja. Und rechtzeitig zum Papi zurückgebracht. Den wir hassen. Ja. Wir lieben seine Kinder, weil wir, wir können sie werfen. Genau. Den aber nicht. <lacht> Und deswegen hassen wir ihn. Ja. Na meine, bitte. Fünf Büffel. Auf, sind gut vom Besuch auf der Rückseite auszusehen. Ah, oh, natürlich auf der Rückseite. Warte mal. Geld ausgeben. Geld ausgeben. Nein. Nein. shut up and take my money. Eine silberne Schubkarre. Bonbon-Schachtel. Mhm. Bonbon. -Bon. Und ein lila Waggon. Das ist lila. Vollständig. Ja. Funkel. Ja. Glitzer. Plastik. Ei. Aber sie sieht genau so aus wie eine echte Schatzkiste. Nee. Oh, <lacht> oh mein Gott. Das ist doch gleich so ein so Okay. Oh Gott, hoffentlich schaffen wir das. Ja. Weil. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten haben, haben wir dafür Zeit. Ich hatte da nie drauf. Verdammt! Ich sollte darauf mal achten. Vierinhalb Minuten. okay. Steig auf. Die Mighty morphin Yoshi Rangers sind unterwegs. Um die Welt zu retten. Hier. Liebe wir Tätowierten Jugendlichen aus Beverly Hills. Ja, wie war's? Ja, Tattoo ja. Teenage Alien Fighters von Baby the Hills Das ist eine echte Serie. Die gibt's wirklich. Die kann meinen äh, Moderabitch vor. Ich weiß, ich Hatte er nicht Vegeta gesagt? Genau. Die Serie gibt's wirklich. Der, der Intro ist voll radikal. <lacht> <Ich lacht> hab... Tattoo Alien Fighters von Baby the Hills. Da ist einer. Oh. Das ist ein Hund gefunden. da geht er. Ja, geht er. Dann. Ja, fünf Ja, fünf Ja, Oh. Aber pass auf uns auf. wir lieben die kleinen hunde kann man als wurfgeschoss einsetzen glaube, wir sind ja auf der rückseite denn warum sind man muss ja vom ende an eigentlich wir machen gar ja keinen sinn Da ist einer. Da ist noch einer. Na, du gehst ja umsteigen. Ja. Noch einer. Und? Und? Ja. Da ist einer. Da reicht sie hin. Wir teilen, Minuten äh, viereinhalb Minuten haben wir Zeit. Okay. What? What? sind ja auch da? Ja, stimmt ja. Das stimmt, wir sind ja auf der Rückseite, gibt es ja gar keine Blumen. Hm. Okay, hier scheint nicht zu sein, wir sollten weitergehen. Ah, <lacht> ich liebe es die Hunde zu werfen. Oh ja. Oh yeah. Äh, zum da da müssen wir. Da oben müssen wir glaube ich lassen. Da. Nee, das glaube ich nicht. Ja, kann man doch. Der ist er als Ukraine? Nee, da geht's weiter. Mie, mie. Da, da ist ein Lüffel! War yes. noch die zwei Züge. Da so. hab ich eine Da war noch ein bisschen vier. Na komm, wo ist er Den kriege ich auch noch. Und hier. Also. Ja. Genau. Hier. Genau hier. Uh. Das ist der letzte Hund. Und das ist der letzte Büffel. So. Okay, Level wenden. Also Spiel fortsetzen und ich glaube, wir sind am Anfang. Yay. Yay. Z-E-E-L. Ziel. Warum ist das nicht umrecht? Ja. Na gut. Ich muss sagen, dass wir echt gut vorankommen. Ja, bis auf die eine Blume, die uns jetzt noch fehlt. Ja, ey. Ich guck zu Hause nach. Na, vielleicht bin ich die, ja. Gut, ich habe noch eine, bitte. Ja, ich benötige Freunde. Der Das Dann haben wir schon. <lacht> das haben wir sicher gesehen. Da haben wir noch Freunde gesehen. Ja gut, okay, dann machen wir beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder das heißt, Crafted World, Bisauviang, Kunstwerke und Hunde. Mhm. Ja. Ja, bis dann und ciao. Bye bye.